Wer hätte das erwartet? Vor ein paar Tagen sprach sich US-Präsident Joe Biden für die Freigabe der Covid-Impfpatente aus. Und das in einem Land, in dem die Pharmalobby so stark ist wie in keinem anderen. In keinem anderen Land der Welt sind die Medikamente so teuer wie in den USA. Und dass ausgerechnet Joe Biden sich jetzt gegen die Pharmaindustrie stellt, obwohl man ihn nicht als progressiv gesehen hat, ist schon eine Überraschung. Bevor wir uns jetzt aber ins Thema vertiefen, möchte ich gerne von euch wissen, seid ihr schon geimpft, werdet ihr euch noch impfen lassen oder nicht? Und wenn ja oder nein, warum? Aber warum wird denn jetzt gerade die Freigabe der Impfpatente in den USA, aber auch in Europa so stark diskutiert? Im Prinzip ist es relativ simpel. Die meisten Impfstoffe werden auf der Nordhalbkugel, also in Europa bzw. den USA, hergestellt. Davon profitieren natürlich in erster Linie wir in Deutschland, in Frankreich, in Schweden, in den USA, in Kanada. Wer nicht davon profitiert, sind große Teile Afrikas, Indien, aber auch Südamerika. Südafrika und Indien haben jetzt darum gebeten, diese Impfpatente freizugeben, damit sie diesen Impfstoff, beispielsweise von Pfizer, Biontech, selbst herstellen dürfen. Und so wie es momentan aussieht, ohne die Freigabe der Impfpatente, werden die meisten Menschen beispielsweise in Afrika vermutlich bis 2023 auf ihre erste Impfung warten dürfen. Tja, und was sagt die Bundesregierung dazu? Was sagt Deutschland dazu? Erst einmal nein. Aber wer hätte auch anderes von der CDU, CSU bzw. unserer aktuellen Bundesregierung erwartet? Statt in einer Pandemie, die die ganze Welt natürlich betrifft, auf Solidarität zu setzen, setzt man weiterhin auf Gewinne. Und damit das auch bei den Menschen in Deutschland ankommt, warum man das tut, betont man natürlich immer wieder, gerade im Fall von Biontech, ja, das ist ein deutsches Unternehmen und das können wir doch nicht einfach so verkaufen. Deutsch, Deutsch, Deutsch wird immer wieder wiederholt, damit die Leute ja im Prinzip Angst bekommen und dann dem zustimmen und sagen, nee, klar, wir können da nichts abgeben, das geht nicht, wir können nicht die Patente freigeben. Es kann nicht sein, dass die Unternehmen ähm, in anderen Ländern dann einfach so unser Zeug produzieren dürfen. Diese Angstmache ist natürlich gewollt, denn es geht hier um Milliarden. Und die deutsche Presselandschaft hat ja bereits geschrieben, dass wir BioNTech ja quasi abschreiben können, dass es vernichtet wird, wenn wir die Impfpatente freigeben. Es wird sofort darauf verwiesen, dass so eine Patentfreigabe den Wettbewerb gefährdet. Da muss man sich schon fragen, was diese Scheiße soll. Wir sind in einer Pandemie, da draußen verrecken Leute. Wir müssen zusehen, dass wir diese Welt irgendwie wieder in Ordnung kriegen, dass wir diese Welt retten. Und dann heißt es, da wird irgendwie der Wettbewerb verzerrt oder er funktioniert dann nicht mehr richtig, wenn man Patente freigibt. Ich, ich frage mich, äh, was soll die Scheiße? Also wie kann, man, wie kann man so asozial denken? Wie kann man gerade in so einer Situation so unglaublich asozial denken, wenn wir doch auch uns überlegen, dass die meisten Menschen ähm, in Afrika, dass ein Drittel der Weltbevölkerung in den nächsten zwei Jahren überhaupt nicht geimpft werden kann? Da betteln also Länder darum, diesen Impfstoff selbst produzieren zu dürfen, damit sie ja mittel- und langfristig tatsächlich ihren Menschen helfen können. Und wir dürfen nicht vergessen, das Virus mutiert ja weiter. Und Je mehr Menschen nicht geimpft sind, desto häufiger kann sich natürlich das Virus ausbreiten und mutieren und verändern. Und dann stellt sich wirklich die Frage, ob in ein, zwei Jahren, wenn dann immer noch ein Drittel der Weltbevölkerung nicht geimpft ist, ob wir dann nicht schon wieder mit neuen Mutationen kämpfen müssen, für die die aktuellen Impfungen überhaupt nicht mehr ausreichen. Und jetzt schon den Untergang von BioNTech zu beschwören, ist halt absolut krank und asozial und komplett an der Realität vorbei. Das sieht man ja schon, wenn man sich allein die Zahlen anschaut, die Gewinne anschaut, die jetzt schon dieses Jahr erzielt wurden. Pfizer und BioNTech haben ja quasi zusammen entwickelt und BioNTech produziert ja in den Werken von Pfizer. Diese beiden Unternehmen teilen sich sowohl Kosten als auch Gewinne 50-50. Das heißt, hinter Biontech steckt im Prinzip noch ein viel, viel, viel, viel größerer Konzern, der so viele Milliarden hat, dass der niemals, niemals irgendwie untergehen kann und schon gar nicht so ein lukratives Unternehmen wie Biontech irgendwie draufgehen lassen würde. Und bereits im ersten Quartal dieses Jahres, 2021, haben diese Unternehmen Milliarden gescheffelt. Und die Vorhersage für dieses komplette Jahr sind Minimum. Festhalten, Minimum 15 Milliarden Dollar Gewinn mit diesem Impfstoff. Das heißt, hier geht es noch gar nicht um andere medizinische Produkte, andere Medikamente, die Pfizer natürlich auch noch herstellt. Nein, es geht nur um diesen Covid-Impfstoff. Mindestens 15 Milliarden an Gewinn ist für dieses Jahr ja, angedacht oder geplant. Es kann aber auch das Doppelte oder Dreifache werden. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind das sind Zahlen, von denen haben wir gar keine Ahnung. Wir können überhaupt nicht erfassen, was das bedeutet, was eine Milliarde bedeutet. Und wir haben jetzt hier schon Milliardäre in Deutschland sitzen bei Biontech. Die Eigentümer bzw. die Unternehmer, die Gründer von Biontech sind mittlerweile schon Milliardäre. Und das ist halt das absolut Absurde. Und eigentlich bräuchte ich hier so ein Segment, das sich irgendwie nennt, wenn reiche Menschen weinen. Es kann halt nie genug sein, in diesem kapitalistischen, kaputten System kann es halt nie genug sein. Ja, Da muss so viel reinkommen wie nur möglich. Es war ja überhaupt nicht geplant, dass es sowas wie Covid überhaupt jemals geben wird. Es war ja, keiner konnte ahnen, dass so etwas passiert. Keiner konnte voraussehen, auch bei Biontech nicht, dass man damit irgendwann Milliarden macht. Man hat natürlich seine Forschung betrieben und gedacht, ja irgendwann machen wir Gewinne und dann geht es uns gut. Und auch dann wäre es diesem Unternehmen wunderbar gegangen, weil sie gute Arbeit leisten. Kein Thema. Aber jetzt kam eben diese Krise, diese Pandemie und dann sind natürlich die Zahlen und die Werte und alles explodiert. Das ist klar und dann macht man Wahnsinnsumsätze. Und jetzt auch noch zu sagen, nee, nee, sorry, wir können ähm, keine Patente freigeben. Wir gucken mal, was so übrig bleibt, nachdem quasi die Nordhalbkugel geimpft ist, was die anderen dann bekommen können. Aber mehr können wir natürlich nicht machen. Wir haben halt nur so und so viele Milliarden Dollar und Euro jetzt gemacht. Und wir müssen uns doch nur anschauen, wie die Aktie von Biontech ja explodiert ist in den letzten 365 Tagen, also im letzten Jahr. Der Wert der Aktie hat sich im Prinzip verdreifacht. Und jetzt müssen wir uns mal ganz genau überlegen, warum das in diesem System passiert ist. Warum vervielfacht sich so ein Wert einer Aktie? Haben die Menschen bei Biontech hart gearbeitet, hart geforscht, viel dafür getan? Natürlich haben sie hart gearbeitet, aber deswegen steigt ja die Aktie, der Aktienkurs nicht. Haben Sie ein tolles Produkt produziert und verkauft? Natürlich haben Sie ein tolles Produkt produziert, aber die Aktie ist schon gestiegen, ist schon quasi in die Höhe geschossen, bevor irgendwas verkauft wurde. Also warum steigt dann so eine Aktie ins Unermessliche? Ganz einfach, in diesem kapitalistischen kaputten System gilt nur eins und das ist Gier. Nichts anderes treibt diese Aktie nach oben. Klar, es gibt eine Pandemie, da hat ein Unternehmen ein tolles Produkt produziert und das sehen die Leute und das sehen die Leute, die Geld haben, die Geld übrig haben, die Geld zum Investieren haben und sagen sich, Mensch, ich will noch mehr Geld, ich will noch mehr Kohle machen. Also stecke ich meine Kohle in das Unternehmen rein, von dem ich erwarte, dass es in den nächsten Jahren noch mehr wächst und noch mehr Kohle macht. Es geht um nichts anderes. Es geht nur um Gier, um Geld machen. Nichts anderes. Und nachdem Joe Biden ja verkündet hatte, dass er sich für eine Freigabe der Impfpatente ausspricht, dann sind die Aktienkurse gefallen und alle haben schon Panik geschoben. Oh mein Gott, der Untergang und überhaupt nichts ist passiert. Der Aktienkurs ist ein bisschen eingebrochen und dann wieder gleich wieder hochgeschossen am nächsten Tag. Aber es wurde sofort Panik gemacht. Natürlich wird Panik gemacht, weil da einige wenige Millionäre und Milliardäre Geld verlieren. Wenn also Millionäre und Milliardäre ein bisschen Geld verlieren und dann immer noch Millionäre und Milliardäre sind, dann wird Riesenpanik geschoben, dann gibt es zig Zeitungsartikel und News und was weiß ich was dazu. Oh mein Gott, die Aktien sind gefallen, aber dass da draußen Menschen verrecken, das ist dann egal, dass die Patente nicht freigegeben werden, damit man anderen Menschen hilft. Dass da draußen Millionen Menschen vielleicht noch ein, zwei Jahre oder noch länger auf eine Impfung warten müssen. Scheißegal. Ja? Die Aktien sind gefallen. Oh mein Gott. Die Unternehmen werden untergehen. Milliardenschwere Unternehmen, denen nichts passieren kann, werden untergehen. So ein Bullshit. Und deswegen sage ich, Kapitalismus tötet. Klar, wenn es nur um Gewinne geht, wenn es nur darum geht die Gewinne zu vermehren und zu wachsen und nicht darum, anderen Menschen tatsächlich zu helfen? Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn Menschen verrecken da draußen. Und wenn wir uns gerade die USA anschauen, und deswegen ist das ja so unglaublich, dass Joe Biden sich tatsächlich für eine Freigabe ausgesprochen hat, in diesem Land sind Menschen unterversichert, wenn es um die Krankenversicherung geht. Sie sind teilweise gar nicht versichert. In diesem Land werden 1000 Dollar und mehr für Insulinspritzen verlangt. Es ist Wahnsinn, was in den USA abgeht. Jedes Jahr sterben in den USA zehntausende Menschen, weil sie eben nicht versichert sind, schlecht versichert sind, beziehungsweise trotz Versicherung so viel draufzahlen müssen, dass sie sich ihre Medikamente nicht leisten können. Und das ist eben Kapitalismus pur. Kohle machen ohne Ende, ohne irgendwelche staatlichen Eingriffe, so ist es eben in den USA. Und dann ist es scheißegal, wie viele Menschen verrecken. Die paar Leute, die verrecken, sind vollkommen egal, weil durch die anderen viel mehr Kohle reinkommt. Und das Problem ist doch, je länger wir darüber diskutieren, desto mehr Menschen sterben da draußen. Wenn die Bundesregierung weiter diskutiert, sterben Menschen da draußen. Solidarität ist selbst in so einer globalen Katastrophe offensichtlich in diesem kaputten System überhaupt nicht angesagt. Dabei würden ja die Patente auch nur kurz- und mittelfristig freigegeben, um den Menschen so schnell wie möglich zu helfen. Und ja, natürlich kann Indien Impfstoff produzieren, das tun sie schon. Aber wenn sie natürlich einen entsprechend guten Impfstoff hätten und noch ein bisschen mehr Know-how hätten und man die noch ein bisschen unterstützen würde, könnten sie natürlich noch schneller noch mehr, mehr produzieren. Aber wir müssen, wie gesagt, langfristig denken. Wer weiß, wie viele Impfungen es vielleicht in Zukunft für die Menschen braucht. Vielleicht brauchen wir jedes Jahr eine Auffrischungsimpfung. Und es ist ja nicht so, dass Pfizer und BioNTech nicht weiterhin Milliarden scheffeln würden, auch wenn sie die Patente kurzfristig, übergangsweise freigeben. Und was ich so wahnsinnig traurig finde, ist, dass ganz viele Menschen ähm, ja, darauf reinfallen, auf dieses, ja, aber das ist ein deutsches Unternehmen und wir können da nichts Weggeben und oh mein Gott, und wenn die dann ähm, alles verlieren, ähm, wer soll dann weiter forschen? Und es braucht doch Geld für die Forschung. Diese Milliarden werden doch immer wieder investiert. So ein Bullshit. Leider fallen aber die Menschen darauf rein. Natürlich wird dann viel von diesen Gewinnen investiert, um weiter forschen zu können, um schneller voranzukommen, ist doch klar. Aber wie ich bereits gesagt habe, dahinter stecken auch. Aktien, dahinter stecken Investoren, dahinter stecken andere Unternehmen, Menschen mit sehr viel Geld und Macht, die da Geld reinpumpen, die sich natürlich auch mehr und mehr Geld wieder erhoffen, dass dann da zurückkommt. Und was ja gerade in den USA so verdammt krank ist, dass in Pfizer und andere Pharmaunternehmen Milliarden Steuergelder gepumpt werden und dann die Menschen dort komplett verarscht werden, indem quasi auf ihre Kosten Medikamente entwickelt werden und dann diese Medikamente an die eigene Bevölkerung unglaublich teuer, am teuersten auf der Welt, wiederverkauft werden. Ja, und das ist einfach gruselig, wenn dann tatsächlich Menschen äh, mit solchen Argumenten kommen wie, ja, aber das muss doch, die Gewinne werden doch wieder ähm, investiert in die Forschung und wenn die Gewinne nicht mehr da sind, wer soll denn dann noch forschen? Oder auch ein beliebtes Argument, naja, wer soll denn forschen, wenn man dann kein Geld mehr verdienen kann? Leute, es geht hier um Milliardenbeträge. Offensichtlich ist vielen Menschen gar nicht bewusst, was eine Milliarde ist. Ja, natürlich wird in der Politik und Wirtschaft mit Milliarden um sich geworfen. Aber eine Milliarde, dafür können ja zigtausend Menschen ihr Leben lang davon leben. Eine Milliarde kann man im Prinzip kaum ausgeben. Man muss sie schon irgendwo anlegen, denn was soll man sich denn dafür noch kaufen? Wie viele Villen, wie viele Autos, wie viele Yachten? Das sind tausend Millionen. Und wie gesagt, die Gründer von Biontech sind bereits Multimilliardäre. Die werden nicht am Hungertuch nagen und auch die Mitarbeiter von Biontech werden nicht am Hungertuch nagen. Und die werden nicht sagen, ja, wenn ich jetzt nicht noch 10 Milliarden kriege, dann mache ich nichts mehr, dann forsche ich nichts mehr. Und die meisten Forscher auf dieser Welt, die tun das doch nicht des Geldes wegen, die forschen doch nicht deswegen. Die meisten Forscher der Welt sind eben keine Unternehmensgründer und verdienen dann irgendwann Milliarden. Die verdienen vielleicht relativ gut in ihren Ländern, aber das sind meistens keine Millionäre und keine Milliardäre. Und ihr wisst, wenn ihr meine Videos kennt, ich kritisiere dieses System, den Kapitalismus von heute ja sehr gerne. Und hier zeigt sich einfach mal wieder, dass dieser Kapitalismus über Leichen geht, wenn es sein muss. Nicht nur bei Waffenexporten, nicht nur in der Pharmaindustrie. Nein, wenn es ums Geld geht, wird die Menschheit, werden die Menschen hinten angestellt. Und wir müssen auch noch bedenken, große Teile Asiens und vor allem große Teile Afrikas, wir beuten sie doch aus. Wir machen doch nichts anderes. Wir beuten sie aus, schaffen Flüchtlingswellen, wundern uns dann, dass sie bei uns an der Tür anklopfen. Ja? Wir werden jetzt nichts anderes machen, wenn wir die Patente nicht freigeben, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Menschen schnell geimpft werden, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Menschen Zugang zu Impfungen bekommen, dass sie aufgeklärt werden. Dann kann es sein, dass sie nächstes Jahr vielleicht wieder vermehrt bei uns an der Tür klopfen. Vielleicht klopfen sie in zwei, zwei Jahren noch stärker an unsere Tür. Aber all das, all diese Gedanken, all diese Planung oder dieses langfristige Denken, das scheint komplett auszusetzen bei der Politik und Wirtschaft von heute. Ich meine, wenn wir jetzt an 16 Jahre Merkel zurückdenken, da hat keiner vorausgedacht. Niemand hat dann irgendwie an die Zukunft gedacht und wirklich sich dafür eingesetzt. Und genauso wird es hier auch sein, wenn wir hier nicht helfen. Das wird wieder auf uns zurückfallen. Ich finde es einfach nur traurig. Und wie gesagt, ich finde es wahnsinnig bemerkenswert, dass sich Joe Biden tatsächlich für die Freigabe ausgesprochen hat. Ähm, leider ist jetzt natürlich noch nichts erreicht, weder in Deutschland noch in den USA. Es wird immer noch diskutiert. Natürlich ist es toll, wenn sich der US-Präsident dafür ausspricht. Er hat natürlich sehr viel Macht und könnte natürlich beispielsweise auch Kanada dazu bewegen, Ja zu sagen. Und vielleicht auch letzten Endes Europa dazu bewegen, Ja zu sagen. Aber nochmal, je länger wir diskutieren, je länger wir warten, desto mehr Menschen sterben da draußen. So, und jetzt bin ich natürlich wie immer auf eure Kommentare gespannt. Wie seht ihr das? Seid ihr für oder gegen eine Freigabe von Impfpatenten? Und am besten begründet ihr auch eure Position, dann können wir wieder super miteinander diskutieren. Und an dieser Stelle sage ich wie immer, Vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.